Hallo liebe Schlaufüchse, mein Name ist Dr. Laut. Ich möchte euch zu meinem nächsten Workshop einladen. In diesem Workshop machen wir einen Streifzug durch die Elemente. Elemente, das ist das, woraus alles besteht, das, was man nicht mehr weiter zerlegen kann. Früher kannten die Magier und Alchemisten vier Elemente. Feuer, Erde, Wasser und Luft. Heute kennt man in der Wissenschaft ca. 100 Elemente, und speziell die Chemie versucht das Verhalten dieser Elemente zu erforschen. Ich bin übrigens auch Chemiker. Wie schon gedacht, dachten früher die Alchemisten, dass Wasser ein Element sei. Man kann aber tatsächlich Wasser weiter zerlegen und genau das machen wir im Workshop. Wir zerlegen Wasser in seine Bestandteile, nämlich in Wasserstoff und Sauerstoff. Und das sind nun tatsächliche Elemente. Wir werden diese Elemente, es sind beides Gase, untersuchen. Wir werden zum Beispiel wassergefüllte Seifenblasen explodieren lassen. Wir werden ein Gummibärchen in Sauerstoff baden und sehen, was dabei passiert. Und wir werden aus Wasserstoff und Sauerstoff wieder Wasser herstellen. Und diese Reaktion geht so gut, dass man damit zum Beispiel auch ein Auto Lassen kann. Die Elemente lassen sich übrigens sehr schön sortieren nach ihrem Gewicht und man erhält dann das sogenannte Periodensystem. Das ist eine große Tafel auf dem alle 118 Elemente aufgelistet sind. Wir werden am Schluss unseres Workshops so eine Tafel aufbauen und zwar ähnlich wie das auch mein Freund und unser Maskottchen Cyfox getan hat in dem Video im Link. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns beim Elemente Workshop.